Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Alfterwahl Wohnzimmergesprächen. Es begrüßen euch Monika und Andreas. Andreas beschäftigt sich schon ziemlich lange mit dem Thema Organtransplantation und da ja die Bundesregierung sagt, Aufklärung ist wichtig, möchten wir einen kleinen Beitrag dazu leisten und einmal einen völlig neuen Blickwinkel mit in die Diskussion einbringen. Die Organtransplantation nach irreversiblen Hirnfunktionsausfall, so wird das ja auch genannt, hat ja eine Bedeutung sowohl für den Organspender als aber auch für den Organempfänger. Und da du dich, Andreas, ja so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hast, würde ich gerne von dir wissen wollen, was sind denn so aus deiner Sicht die wichtigsten Kernfragen? Ja, also die Kernfragen sind aus meiner Sicht den Spender, also der Mensch, der im irreversiblen Hirnfunktionsausfallzustand ist, ist dieser Spender in diesem Zustand ein Sterbender oder ein Toter? Erstens. Zweitens, spürt er in diesem Zustand noch etwas, auch im übertragenen Sinne gemeint? So Und drittens, wie ist für den Spender überhaupt die gesamte Bedeutung der Spende? Erstens. Also die Frage Sterbender oder Toter. Wenn du guckst, dass der oder siehst, dass der Spender mit seinen Organen, die er spendet, ja Organe spenden muss, die noch lebendig sind. Also die Organe kommen aus dem Brustraum, aus dem Bauchraum. Die müssen alle komplett lebendig sein. Und das ist quasi auch mit Abstand der größte Teil des Körpers ist der Mensch zwangsläufig in der Summe natürlich nicht tot, sondern er lebt noch. Man kann sagen, äh, üblicherweise ist, es, ist er, würde ich sagen, ein Sterbender. Zu zweitens und drittens dem Spüren und der Gesamtbedeutung. Das mit dem Spüren ist, finde ich, sehr schwer zu beantworten. Man kann es auf physischer Ebene betrachten. Man kann es auch auf übertragener Ebene betrachten. Dazu möchte ich jetzt doch ausholen. Und zwar auf das normale Sterben, meinen Blickwinkel richten. Beim normalen Sterben ist sozusagen, wenn man dabei ist, für das medizinische Personal wie für den Angehörigen quasi immer der letzte Herzschlag oder der letzte Atemzug der Punkt. Also wenn Sie dabei sind beim Sterben, beim normalen Sterben, haben Sie da immer das Gefühl, jetzt ist mein Sterben. Wenn du darüber hinaus guckst, dass, oder der Meinung bist, oder dir auch vorstellen kannst, nur, dass der Mensch vielleicht ja auch eine Seele hat, also Seele gemeint jetzt hier als höchste Instanz, in einem, und diese Seele vielleicht ja auch nach dem Tode noch weiterlebt, dann ergibt sich ja die Frage nach dem Seelenaustritt. also wie und wo und wann tritt die Seele aus. Und darüber hinaus gibt es ja vielleicht auch so etwas wie ein energetisches Band, wie und wann wird dieses Band zwischen Seele und Körper gelöst, getrennt. Und dazu, also zu dem ersten Teil, gibt es verschiedenste Schilderungen in der Literatur, es gibt in der bildenden Kunst, dazu eben Darstellungen, im Mittelalter hat man das verschiedentlich gemalt, auch in der modernen Kunst, ich benenne jetzt hier den amerikanischen Maler Alex Gray mit dem Bild Dying, also Sterben, und auch also in der Darstellung von bestimmten Personen. Und ich habe hier selber jemanden kennengelernt im Bonner Raum, wo wir wohnen, die hat das wiederum von ihren Angehörigen berichtet. Und zwar haben die einfach diesen Austritt der Seele nach dem Tod gesehen. Übereinstimmend all das, was ich sage, nach dem Tod, tritt die Seele erst vollständig aus, beziehungsweise erst dann wird das Band, Seele, Körper, gelöst, getrennt. Das heißt wiederum, in Umkehrung zur Organtransplantation, die ja quasi im Ablauf vorher stattfindet, dass dann ähm, die Seele noch nicht vollständig ausgetreten ist und das Band auch noch nicht gelöst wird, beziehungsweise dann zu dem Zeitpunkt, wahrscheinlicherweise schlagartig, äh, gelöst und gemacht wird. Ja, also ich würde jetzt in der Wertung einfach sagen, aus meiner Sicht, das Sterben sollte beschützt werden. Es ist ein sehr intimer Prozess. Die vollständige Ablösung der Seele sollte nicht gestört werden. Sie wird aus meiner Sicht bei der Organtransplantation gestört. Das Sterben sollte in seinem ganzen Ablauf aus meiner Sicht immer respektiert werden. Mhm. Ja, und wenn wir ja dann auch sehen, dass die Patienten, die werden ja in den OP gefahren, das heißt, als Angehöriger habe ich ja auch gar keine Möglichkeit, wirklich den Prozess des letzten Atemzuges ja. wahrzunehmen und auch zu begleiten, sondern äh, er wird in den OP gefahren und kommt dann irgendwie tot wieder. Und das ist ja durchaus auch ein Schock für den einen oder anderen Angehörigen, so etwas dann ja auch so zu sehen. Und äh, das ist das eine und das andere ist, dass wir ja auch immer narkotisiert werden, wenn wir als Organspender uns zur Verfügung stellen. Und komischerweise steht ja auf dem Organspendeausweis drauf, dass wir tot sind, aber das sind wir ja eigentlich nicht. Und wenn wir jetzt nochmal so den anderen Bogen so ein bisschen in die Wissenschaft nochmal spannen, wo ja auch gesagt wird, dass, wir, dass die Zellen, die wir haben und Organe haben natürlich ja auch ihre Zellen, ja auch Informationen oder Informationsfelder haben wo ja bestimmte Informationen auch gespeichert sind dann sag doch einfach nochmal mal was zu den Zellinformationen ja also Zellinformationen oder auch Informationsfelder ist ja ein Begriff es gibt Wissenschaftler die davon ausgehen dass wir so etwas haben ich stelle das jetzt einfach mal auch als Hypothese in Raum dass es sowas vielleicht ergibt Jedenfalls eine angenommene Existenz von solchen Informationsfällen des Körpers und damit natürlich auch der Rane, der Zellen, würde erklären, dass es eben bei den Empfängern eben doch, in welcher Häufigkeit auch immer, Änderungen gibt. Und zwar gibt es nachgewiesenerweise Weise Veränderungen auf der Ebene der Gewohnheiten und der Vorlieben. Es gibt sogar so etwas wie Gedächtnisübertragung. Es gibt Änderungen auf der psychischen Ebene, des Charakters und sogar der Persönlichkeit. Also das angenommene Übertragen der Informationsfelder wäre eine Erklärung für diese dokumentierten Änderungen beim Empfänger. Ja, und daran würde sich sozusagen die Annahme anschließen, dass eben der Organ-Empfänger in seiner Energie, ist ja auch logisch, durch die Informationsfelder, beeinflusst wird und möglicherweise auch durch die Beschäftigung damit, er muss das ja irgendwie hinkriegen, ja, er will ja weiterleben, seine Seele etwas weniger spürt. Ich meine, dass es schon so ist, also nach allem, was ich gehört und gelesen habe, dass vielen Empfängern das schon gelingt, also man spricht, es gibt ja den Begriff der psychischen Einverleibung das mag sehr wohl in vielen Fällen gelingen, aber es ist Arbeit. Und ähm, trotzdem würde ich sagen, der Empfänger, auch wenn ihm das dann gelingt, egal wie, im Prozess des gelingens oder des nicht gelingens, und auch wenn es ihm gelungen ist, der Empfänger bleibt in jedem Fall mit dem Spender verbunden. Also ähm, ich würde einfach sagen, es ist gut, wenn der Empfänger das versucht irgendwie auszugleichen, innerlich auszugleichen, also in welcher Form auch immer. Ihm das vielleicht nicht. Aber auf der Einstellungsebene ähm, hat er eben was bekommen und ähm, die Frage ist ja, wie ist das für ihn als Empfänger im Zusammenhang mit dem verstorbenen Spender. Und was jetzt den Spender zum Schluss noch angeht, also der Organspender, ähm, der hat ja sozusagen Informationsfelder, könnte man sagen, verloren. Er hat ja nicht nur die Organe abgegeben. Er hat in dieser Annahme sehr wohl dann auch diese Informationsfelder abgegeben. Der Spender spendet im Durchschnitt 3,3 Organe, also fehlen ihm diese 3,3 Informationsfelder, also sagen wir, im Nachtodlichen, im Jenseits. Und ähm, vielleicht kommt er dort zu dem Punkt, dass er eben merkt, er hat zu viel hergeschickt. Und vielleicht ist darüber hinaus sogar sein, sein Weg im Nachtodlichen, im Jenseits etwas behindert. Naja, also ihr seht, das sind schon ziemlich viele Aspekte, die man berücksichtigen sollte, wenn man Organspender werden möchte. Wobei die Frage der Spende ist, ist es wirklich eine Spende, aber ob man bereit ist, seine Organe für jemand anderen herzugeben, in seinem eigenen Sterbeprozess behindert wird. Denn das ist ja nicht so ganz angenehm, wenn wir darüber nachdenken, dass wir narkotisiert werden, dass eiskaltes Wasser sozusagen in unseren Bauchraum kommt und so weiter, also unser Herz schlägt weiter, sind wir tot? Wir glauben nicht, dass wir tot sind, sondern wir denken, dass wir uns in einem Sterbeprozess befinden, auch wenn es der sogenannte Hirntod ist, als irreversibler Hirnfunktionsausfall, sollte jeder das für sich nochmal überdenken, ob das für ihn wirklich eine Möglichkeit ist, jemandem anderen seine Organe zu geben, der dann auch eine gewisse Zeit sicherlich mit Einschränkungen, auch auch das darf man nicht vergessen, länger lebt, aber sterben müssen wir, glaube ich, alle. In diesem Sinne denken wir, dass wir einen kleinen Beitrag dazu beigetragen haben, insbesondere Andreas, dass ihr nochmal nachdenkt, ist das mit dem Organ geben für mich das Richtige und möchte ich das oder nicht. Also von daher, denkt nochmal nach, was für euch das Richtige ist. In diesem Sinne, tschüss, Monika und Andreas.